Hallo! Diese Woche wurde bei uns zu Hause viel vorgelesen. Unsere Mädels haben sich vorbereitet auf Vorlesewettbewerbe in der Schule. Und auch diesen Freitag wurde weltweit vorgelesen in Einrichtungen, Schulen. Es ist ein Privileg, lesen zu können. Und in Anlehnung dazu möchte ich euch heute auch eine Geschichte vorlesen. Und zwar aus der Bibel passend zum heutigen Tag, dem Sonnabend, Samstag oder Sabbat. Ein besonderer Tag für die Menschen. Einige Zeit später wanderte Jesus mit seinen Jüngern durch die Felder. Sie waren gerade in der Synagoge gewesen und hatten Gottesdienst gefeiert, denn es war Sabbat. Nun hatten sie Hunger. Keiner hatte sie zum Essen zu sich nach Hause eingeladen. Am Sabbat Wurde auch nichts eingekauft, und die Gasthäuser hatten geschlossen. Deshalb rissen die Männer im Vorübergehen ein paar Kornähren ab. Sie zerrieben sie zwischen den Fingern, damit sich die Körner von den Spelzen trennten. Die Körner steckten sie in den Mund und zerkauten sie. Damals durfte man auf den Gärten und Felden etwas nehmen, wenn man gerade Hunger hatte. Das war erlaubt und galt nicht als Diebstahl, allerdings nicht am Sabbat. Die Regeln der Pharisäer verboten es. Sie betrachteten das, was die Männer gerade taten, als Ernten, obwohl jeder nur eine Handvoll voll Körne genommen hatte. Und dass sie die Ähren zwischen den Handflächen gerieben hatten, war nach ihrer Verständnis Arbeit. Am Sabbat zu arbeiten, das war doch eine offensichtliche Sünde. Doch Jesus ließ sich von den Pharisäern nicht einschüchtern. Er sagte, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch ein Herr über den Sabbat. Das heißt, Jesus war dabei, als sein Vater den Sabbat am siebten Tag der Schöpfung eingesetzt hatte. Es geht an diesem Tag darum, nicht zu arbeiten, um Zeit zu haben, um sie mit Gott und seinen Mitmenschen zu verbringen. Die Menschen sollen diesen Tag genießen können und froh und glücklich sein. Auch das wünsche ich dir heute für diesen Tag dass du Zeit findest für deine Mitmenschen und Zeit für Gott und diesen Tag genießen kannst. Sei gesegnet.